Er hörte dumpfes Donnern und sah grelle Pilze. Die Lichter ihrer Lampen gingen wieder aus. Er schien auf Felder namenloser weißer Kreuze, bedeckt mit rau -reif grauen Bomben raus. Der Mond kreist und bewegt der Mine um die Erde und wird sie sich noch viele Nächte lang besehen die gemeinsam in der roten Chromosphäre der aufgeblähten Sonne untergehen.